Willkommen zu einer. Gut. zum zweiten Teil der Baltic-Reihe. Hier ist die zerrubte Box. Rico hat da die Box zerrubbt. Baltic Edition Genusspack. Jens wusste ja nicht, wie das aufgeht. Ach, Jens wusste ja nicht, wie das aufgeht. So. Was hast du denn da schönes? Baltic Ale, 7,5 seltenes Bier, fünfmal World's Best-Bier, on world Beer awards Mega spannend. Wir haben hier Brauwasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Traubenzucker, Naturhopfen, Hefe. Zucker vollständig vergoren in Flaschenbierreifung. Traditionelle Methode. Also wir haben hier eine Flaschenbierreifung. Sieht sehr gut aus, also richtig gut. also 4 Punkte. Gefällt mir. Was machst du denn da? Oben ist der Bierdeckel. Ja, nein, ich dachte, ich krieg das hier so ab. Wieso denn? Na, was weiß ich, ich wollte es mal probieren. <lacht> Man macht auf einfach. Ä ich weiß es auch nicht. Ich freue mich schon, zu sehen, wie das hier in das geile Glas drin gießt. Wird, also, eigentlich wird mir das hier zu professionell. Ja, ja, wird... hier, also, ach ja, wir brauchen ja einen, einen Flaschenöffner. Ja, oder wir haben ja auch auf dem Tisch rumzuliegen. Dann doch lieber das nächste Mal wieder mit der KKP1. Mhm. Läuft besser. Alter, keine Fliege drin. Mhm. Alter. <lacht> so ja, ne. Das muss ja... professionell hier wieder Das muss ja richtig gut sein, das Bier. <lacht> ah, komm, ich ich trinke aus der Flasche. Ich weiß auch gar ja nicht, wie viel das. Warte mal. Reicht jetzt. Oh, das ist doch fast leer jetzt. Ach, die Hälfte. Doch, Rucklee. Quatsch. Oh, warte mal. Ich habe ein Zut. Du oh, hast recht. Viel ist nicht mehr Dritter. Weil hier ist ja 0,25er Strich. <lacht> <lacht> naja, ja, ey, komm. Ja, du hast mir suggeriert, schmecken. dass das 0,33er ist. Das habe ich ja erst mal eingekippt. Mal. Außerdem sieht das ja nicht so viel aus hier in das Ding. Was? Das sieht gut aus. Ja, das sieht richtig gut aus. Der Schaum ist auch richtig gut. Ja, vom Aussehen, das ist richtig gut. Ja. Darf man damit anstoßen? Ja. Prost. Prost. Auf die Inselbrauerei. 7,5 Volt, das wird natürlich Boah. Oh ja. Trocken und würzig, würde ich sagen. Alter. Das ist ja dolle. Oh nee. Riecht man ja nicht, dass das so schmeckt. Nee. Aber das naja, aus, aus der Flasche riecht man das nicht. Aber aus dem Glas riecht man das. Boah. <lacht> das ist ja ja nicht meins, wa? Nee. Drei oder halt. Ja, weinartig ist es auf jeden Fall. Aber das ist so eine Würze, das ist das. Boah. Oh, meine Fresse ja. So, damit ist die äh, Baltic äh, zu Ende, würde ich sagen, die Reise, und wir fahren wieder nach Hause, oder? Also, das ist ja überhaupt nicht meins. Also, da kannst du auch, ja. Spezialpunkte, ja oder nee? Ja, für die Aufmachung auf jeden Fall, für Litt also zwei Punkte, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ah, okay, zählt zusammen. Ja. Hat es ja gerade noch so irgendwas geschafft, bis wann nicht <lacht> was, aber... Blech bestimmt, oder? Ja. Ich Ja. Boah, nee! Bronze noch! Ja, ab 13. Punkt gibt es bei uns Bronze. Also hat es noch Bronze geschafft. Weil wegen Auspacken und Augensucht. Also weil das gut aussieht in der Flasche und außerhalb von der Flasche. Alter Verwalter. Mittelklasse, nichts besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich billiges, genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Ja, den kann ich nur zustimmen, unterschreiben und äh, ja, außen hui in Pfui. So, Geschmacklich ja. nicht unseres. Nee, ja, nicht unser, ja. Tipps zum nächsten Video. Für ein hervorragendes. Was besseres? Was uns besser schmeckt. Ey. Guck mal. Ich mal rein. <lacht> <lacht> das Baltic Triple. Oh, Voll auf die Leber. 9,5% Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Wort am Schluss. Muss, muss, muss. Bis zum nächsten Mal.